Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr auch schon wach seid, heute bei diesem tollen, sonnigen Tag. Wir sind jetzt hier... Was ist denn jetzt los? Was parkst du denn hier? Ja, Entschuldigung, Moin. dass ich mich hier hingestellt habe. Ja, was machst du überhaupt hier? Ich wollte unseren Zuschauern heute ein bisschen was über den neuen e-tron erzählen, und jetzt pupst du mich hier von der Seite an. Ja, aber e-tron hast du doch schon mal erzählt. Was kommt du doch nicht darum? Und warum bei uns? So viele technische Highlights, die es hier gibt, die muss man doch in Ruhe mal erklären. Okay. Was ist denn hier los? Was macht denn hier Wo fährst du denn rum früh morgens? Das wollte ich euch fragen. Habt ihr nichts zu tun oder was? Erstmal ganz gemütlich Kaffee holen morgens um halb zehn. Jeden ne? Morgen. Das ist ein Leben, Mensch. Was treibt ihr? Ja. Oh, ich ich habe Christian auch gerade gefragt, warum er hier bei Skoda rumsteht mit okay. seinem so E-Tron. Ich wollte heute ganz in Ruhe mit meinen Zuschauern hier mal äh, was über den neuen E-Tron erzählen. Und dem fällt nichts Besseres an, als mich hier wegzuhupen von der Seite. Interessiert das überhaupt einen neuen E-Tron? Ja, aber natürlich. Deswegen. Was ist das da? Das ist der Kodiak ist? Na, ja, da werden wir aber gleich mal gucken, was die Dinger so können, oder? Ja, was hast du da für eine Kiste mitgebracht? Das ist unser neuer Tuareg. Den gibt es schon seit einem Jahr, aber gegen die beiden kann der locker mithalten. Na, ja, da bin ich mal gespannt. Ja, nach der, nach der ersten kurzen Aufregung. Ähm, ich wollte mal kurz vorstellen, den Kollegen, der mich eben von der Seite so nett begrüßt hat, das ist der Jan Hauser, das ist unser Verkaufsleiter für die Marke Skoda. Hallo. Und der Kollege mit dem Kaffee in der Hand ist äh, Dirk Buchinski, der Verkaufsleiter für die Marke VW PKW. Und ich selbst, ihr habt es vielleicht am E-Tron erkannt, äh, Christian Munch, ähm, ja, zuständig für das Thema Audi-Neuwagen bei uns in der Autobach-Unternehmensgruppe. Der ist nicht so groß, wie er so scheint. Ich glaube, wer soll da drin sitzen? Komm, zeig mal, was die Kiste ist. Okay, mach doch mal die Tür auf, dann kannst du mal sehen, was da für ein Platz drin ist in dem Auto. Und was hast du jetzt? Da sollen drei Erwachsene sitzen. Wie soll das denn funktionieren? Geht doch nicht. Passen doch keine drei Leute rein. Das werden wir jetzt gerade mal austesten. Ich habe ja noch zwei Mädels dabei. Mädels, lass uns mal kurz ins Auto setzen. Nimm mal Platz. Geht ihr da vorne oder was? macht ihr da hier? Ja, das ist aber nicht so gedacht. Da gehe ich Na ja gut, die Jungs, da bleibt uns ja. jetzt nur die Rückbank. Das ist ja jetzt schon eng. Es macht doch mal ein bisschen langsam. Du musst noch ein Stück rutschen. Ich kann nicht mehr. Ich, hab, ich muss auf den Kopf schräg halten. Ich kann nicht mal aufrecht sitzen. Hier. Boah, ah. ist da ein Platz in dem Auto. Guck mal hier. Tür zu. Also, lange Strecke möchte ich mit euch nicht fahren. Warum nicht? Ab an den Gardasee, ja. würde ich sagen, oder? Anschließend habe ich einen Hubschrauber-Landeplatz. Guck mal hier, die Kopffreiheit, die Kopffreiheit ist <lacht> sensationell, sensationell. Gut, vielleicht sollten wir gleich mal den Kodiak probieren, Ja, vielleicht, ist, ich das dann, sehe. vielleicht mhm. ist das hier Vielleicht ist das doch nicht die Paradedisziplin im Vergleich des e-tron. Vielleicht sollten wir uns mal den anderen Kandidaten anschauen. Hast du mehr Platz, wenn du kein Panoramadach hast? Tatsächlich etwas mehr Platz, aber das, das schon wird, gut. wird wahrscheinlich... Doch, bei dir könnte es gerade grad passen. Mhm. Du wirst 4-5 cm gewinnen am Kopf. So, was habt ihr jetzt noch für Karren dabei? Sollen wir uns die mal angucken im Innenraum, wie die passen? Wenn den ihr den wissen wollt, was Platz Platzangebot den ist, das Ding jetzt so viel größer ist als der E-Tron. Sollte ich wieder in die Mitte gehen? Machst du ja hier einen Komm. Riesenwind? So, wieder in die Mitte. Ja, ja. immer in die Mitte. Wir machen jetzt auch gleiche Verhältnisse ja. für alle. Ja, ja ich sehe schon, das ist auch nicht besser als beim E-Tron. Na, na ja, na ja. Also ich, ah, ich sitze zumindest sehr aufrecht. Ah, das stimmt, ja. Und die Frisur ist zwar nicht gut, aber die ist auch nicht zerstört anschließend. Gut, aber kuschelig ist es trotzdem hier hinten drin. Wenn ich euch besser leiden könnte, würde ich mit euch schon länger hier drin fahren, aber das ist ja nichts. Okay, dann denken wir doch mal drüber nach. <lacht> Aber grundsätzlich ja, okay, schlecht es ist es etwas mehr Platz. Schlecht ist eh wirklich fahren. nicht, hast du recht. Muss ich sagen halt. ja Also auch was den Kopf angeht und was die Seiten angehen, sind das Auto einfach etwas breiter. Ja. Hab ich doch gesagt. Beinfreiheit ist auch nicht schlecht. Habt ihr noch Termine heute, Männer? Ja nö, ich habe ja. ja sowieso vor, heute zu drehen, ne? Na gut, ich, gut, ich bin ja hier. Ja? Sollen wir ja. mal mitkommen? Klar. Ja, aber dann müssen wir uns jetzt auch noch mal angucken, was der Jan jetzt für ein Auto mitgebracht hat, vom Innenraum, weil der hat ja eben auch ganz schnell geschlagen. Dann zeige ich euch jetzt mal den Kodiak, damit ihr mal seht, was so ein Innenraum an Platz haben kann. Da soll jetzt mehr Platz sein als in den anderen Sport. Was für da vorne gesessen. Dann geht mal rüber. Ihr könnt auch gerne noch mal nach vorne. Ich glaube, der ja. Fahrersitz ist ja bis ans Lenkrad geschoben, ja. Nee, ich glaube, da kannst du sogar sehr gut sitzen. Und hier hinten können wir trotzdem noch spazieren oh, gehen. Oh, oh, oh, oh. <lacht> ja. Also, ich nenne das mal Platz hier in dem Auto. Boah. Hier sensationell muss man schon sagen. Beinfreiheit enorm. Ja, das ist ja nicht schlecht hier. Kopf. Wahnsinn. Besser Schaut als in e Andorra. In Tuareg habe ich zwar ein bisschen mehr Platz, aber hier. Das sah jetzt von außen überhaupt nicht so aus. Jetzt hast du mich echt geflecht. Ja. Echt gut. Gut. Und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, auf zu Stadtlandbach, oder? Nennen wir den heutigen Tag doch einfach so. kommst du denn jetzt da drauf? Hier, wir haben alle drei Zeit, wir haben alle drei Autos hier. Wir haben richtig gute Produkte. Lass uns die Dinger doch mal vergleichen. Ja, dann lass uns mal aussteigen. Ich habe schon eine Idee, was wir machen können. Und was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir fahren zum Getränkemarkt runter und ja. gucken mal, was in den Kofferraum so passt. Ja, auf, dann äh, lass uns doch mal gucken, was hier wo reinpasst. Hast du, wo hast du uns denn jetzt hingebracht? Hier ist ein Getränkeladen. Hier ist ein Getränkeladen. Okay. Ich habe was vorbereitet. Wartet mal. Du machst natürlich keine halben Sachen, ne? Nee, natürlich. So, ja. irgendwo... ja, ich würde sagen, ich stelle mal Gruppe Kuppenraum. Aber bevor wir starten, möchte ich euch kurz den Jörg Hanefeld vorstellen. Ja, ein Geschäftspartner von uns. Wir sind hier beim Topshop Getränkemarkt. Mit freundlicher Unterstützung ja, hat der Jörg uns einfach ein paar Kisten zur Verfügung gestellt. und ja, alle ja macht ja nichts. Es geht ja nur darum, was ins Auto reinpasst. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal, Jungs. Dann ja, würde ich mal so, Gut, also wenn es jetzt so laufen soll, dann zeige ich euch mal, was in den e alles Also elektrische Heckklappe ist klar, ne? Oh, da hast du doch gleich weniger Reichweite, oder? <lacht> Kein schlechter <lacht> Gedanke. So, dann nehmen wir hier noch schnell die Hutablage rauf. Schnell, schnell, du stehst. Mhm. Alles behutsam, alles mit Achtung, was, ne? Das ist total nett von dir. Und dann haben wir natürlich auch die Entwicklung der Rückbank vom Kofferraum aus. Das heißt, wir müssen nur hier die Hebel ziehen und dann fallen die Sitzbänke... Vorne einfach nur seitlich um. So, und jetzt schauen wir mal, was man hier reinträgt. Na dann los. Hier habt ihr den. Nummer eins. Hier habt ihr den. Nummer eins. Nummer zwei. Jetzt müssen wir schon mal gucken, ob das hier... Aha. Oh, naja. muss ja. Noch, muss er noch so viel holen. Dann ja, holst du gleich noch eine Palette. Das ist gut, mit Dann hol ich auch eine Palette. Seid mal nicht so skeptisch von vorne rein. Das machen wir gleich. So Jan, ich glaube, du kannst deinen Kollegen schon mal schicken und eine neue Palette holen. Und, was ja, ja. Noch hast du nicht alles drauf. Komm dir mal ein bisschen gegen, das ist total nett hier. die oder kannst du da einzelne Flaschen vielleicht rein tun? Ja, wir einigen uns darauf, dass nur Kisten zählen. Ah. So. Aber da passt doch ordentlich was rein. Kannst du mal sehen. Hast nicht gedacht, ne? Der ist nicht nur schick, der ist aber auch noch groß. So. zu okay. also fliegt gleich die Heckscheibe noch raus. So, du das schon oder was? Ach, die zwei noch. Ich sagen, eine kriegst du noch rein, dafür musst du aber zwei auch ja gleich wieder rausnehmen. Ah, ja, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt wird es langsam spannend. Ah! <lacht> ja, warte mal, warte mal. Kurz nach dem Team, ist ja wohl erlaubt. Ist erlaubt. Jetzt vollet ihr mich heraus. Ja und denk dran, du musst noch eine Gepäckraumabdeckung mitnehmen. Oder lässt du die hier liegen? Die lasse ich noch vielleicht liegen. Wie ist denn jetzt? Eine Klasse. Die machen mit zwei Zentimeter wahrscheinlich. Also ich schlaf ja gar nicht mit, Ich würde sagen, du nimmst einfach zwei Kisten raus. Ja, komm. Gib doch endlich auf. Nein, da wird's versucht. so. Und ein bisschen mit. Muss man mal gelten lassen. <lacht> <lacht> Sensationell. Was machst du für deine deiner so, Gepäckraumabdeckung? Das habt ihr nicht gedacht. Ja, ja Pass auf, es gibt noch zwei noch. Ich fahr heute alleine. Das ist ja nicht so, als wäre der, wär der Beifahrer sitzt nach vorne geschoben, da ne? ist ja immer noch Platz in dem Auto. So eine Ladegutsicherung hast du auch noch nie was von gehört. Das sichert sich selbst. Das sichert sich selbst. Jetzt kommt, jetzt macht man nicht so große Sprüche. Wir müssen sehen, dass die Kisten auch bei euch in die Kisten passen. Ja, du kannst du ja erstmal ausräumen. Ja, das machen wir jetzt. Dafür mache ich das gerne. Du kannst auch direkt rüberräumen. Ja. Soll ich dir anreichen? Dann lass uns doch mal gucken, ob die für den Kodiak reichen. Das will ich jetzt sehen. Also ohne Problem, hat jetzt jemand mitgezählt? Also es waren alle, die da drauf waren. Wir zählen doch mal beim Ausladen mit. Das sollten so. wir jetzt machen Tja, dann fange ich auch erstmal an und raus auseinander. Okay. Ach so natürlich. Also, stehen Sie bereit. Okay. Also auch hier natürlich eine Gepäckraumabdeckung zum Rausnehmen. Nicht nur Audi, sondern auch Skoda hat die Fernentwicklung von der Rückbank. So dann fange auch ich mal an und guck mal, ob die Kisten reichen. Okay, okay. Oh, ich, hab oh, schon oh. ich kann Alle ausladen. Das wird eh nichts. Wenn wir uns auf den Weg stehen, einigen. <lacht> Dick, was haben wir jetzt drin? Äh, äh das sind jetzt Verhöhung Nummer 6. Ja, oh. okay. ja. Gehst du schon auf die Rückbank? Okay. Jan, ganz entspannt bleiben. Muss noch ein bisschen, ein bisschen schieben. Schon fertig, oder? Achso. Ja gut. Ist noch ein bisschen was da. Das solltest also noch ein bisschen Platz schaffen. Aber mach dir keinen Stress. Ich mache mir keinen Stress. Okay. Du sein ist alles. Du wirst dich noch umgucken. Auf geht's. Schön. So, und jetzt fertig. Ja, eine habe ich noch. Eine hast du noch und ich habe noch viel Platz. Das sind 24. Tja, ist noch holen. So, ja. jetzt noch bisschen ich nehme noch welche. <lacht> Der schon 24 Stück drin und ich glaube, der könnte noch locker so also vier Stück, fünf Stück der könnte auch rein. Ja, das äh, könnte so sein. Hm. Ja, Christian, ja ich würde sagen, wir haben den Getränkemarkt geplündert. Der Punkt geht schon mal an mich. Zumal nochmal Nachschub, schon mal, schon mal Chapeau, damit man gucken, ja, wie viel wirklich reinpasst. Und, und ich glaube, nur mal machst du jetzt mit dem dirk aus, also dann halte ich mich mal, okay, halte ich mal. mich mal bedeckt zumindest erstmal Nachschub oh, oh, mal. weiter. Ja, super, vielen Dank. So, das ist Nummer 25, Nummer 26, 25. Hast du den äh, Sitz auch nicht nach vorne geschoben? Ich hab die Sitzbank umgebracht. Okay. und hab geladen. Ja, ja, ja. ja. Aha. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, dass. Äh Passt wohl. Sensationell. Applaus. Muss man echt sagen. Ja, ich war ja. schon begeistert von deinem Auto, aber das ist echt der was, Wahnsinn, Was, was haben wir jetzt in 24 Kisten? 24. 24 Wasserkisten und das waren jetzt? 29. 29. Wasserkisten. 29. Hätte doch kein Mensch für möglich gehalten, dass das passt. Dann schauen wir mal, was der Touareg davon abnehmen kann von den 29 Kisten. Wie bei euch müssen wir natürlich auch die Gepäckraumabdeckung rausnehmen. Kannst du auch drin lassen, dann passt du eh nicht so viel rein. Ja eben, das kannst du dir eigentlich sparen, der dritte Platz ist sicher. Du wirst nicht wundern, ihr werdet euch wundern. So, auch umklappen haben wir hier von das ist, das ist Keine Erfindung gut. von euch, das haben wir auch. Ja, okay. Einmal, zack. Guck mal, der sogar. Oh. Die nicht schlecht. So. Bei zehn jahren werde ich ja immer 42 schon und äh, da ist man ein bisschen älter und wir haben hier eine ganz tolle funktion mit der luftfederung wir können das auto um vier zentimeter noch mal absenken Ei, mal das ist natürlich für männer im gesetzten alter schon schon was ne? Gut, aber deswegen passen auch nicht mehr kisten rein ich glaube auch nicht. aber es ist ein schöner versuch der <lacht> muss ja auch mal zeigen was man kann ja. und da kommt vielleicht auch gar nicht auf die kiste an dann fangen wir mal an also ich würde sagen kriege ich locker hin ich zähle, ich zähle, du weißt anders. Möchtest du dir äh, einzeln geben, ja? Besser? Ja, okay. So, ja, habe ich, ja, ja, ich, ich wollte nur noch mal fragen. Das heißt hier, deinen Rücken verantwortlich. So, das ist Nummer 5 und 6. Nummer 9. 10. Okay. Nee. Brauchst du noch weiter, Dirk, oder ist schon voll? Ja. Ach, ist auch weiter. Nummer 16. Ich die Nummer 20. Also Jan, ich, ich glaube, hier kommt schon ein bisschen ins Bügeln. Ja, ich hab da vorne auch Platz. Okay. Dann hätten wir jetzt die Nummer 21. Das jetzt schon. Ja, ja, klick ja, mal hier. Jetzt nee. mmh, wird schon jongliert. Schon Okay, also die Grund wäre schon mal abgeschlagen. 27. Mein Stirk. 28. <lacht> oh. Guck mal, Handschuhfahr. den Handschuhfach <lacht> hätten wir auf dem Platz. Perfekt. Äh, das so. Der ja, geht nicht rein. Kriegst du es zu mit 28 Kisten? Nee. Und was die Heckscheibe platzt? Also eine müssen wir rausnehmen. Okay, dann wären es 27. Ist aber gar nicht so schlecht. Nee, überhaupt Absolut. Hätte er jetzt etwas steilere Heckklappe, so wie das Scooter, würden wir sogar noch die zwei, die zwei Gut, Dann gebe ich mich also mit dem äh, dankbaren dritten Platz zufrieden. Obwohl keiner von euch vermutet hätte, dass 24 Wasserkisten hey, nicht passen. Das stimmt, ja. Aber ich ziehe meinen Hut vor Touareg und vor allem auch vor unserem Skoda-Kollegen hier, das ist schon irre. Also 29 Kisten Wasser, nichts kleines, sondern hier wirklich 12 Flaschen mal ein Liter. Ja. Also da ist für den Haushalt für zwei Monate gesorgt, wenn wir ja, mit locker. unterwegs bist. Ja. Ja. ja, ist auch cool. Ja, schön. Das war jetzt schon mal der erste Test. Fällt uns noch was ein? Ja, gut, Vielleicht sollten gut. wir auch mal irgendwo abseits der Straßen fahren. Ich meine, das können wir ja auch alle mit den Autos. Das ja, sind tatsächlich SUVs, ne? Ja, bin ich dabei. Also wir hatten ja jetzt diesen, äh, ich sag mal, interessanten Contest mit den zwei Kontrahenten, was die Wasserkisten betrifft. Und ich bin echt erstaunt, dass wir in den Audi e-tron 24 Wasserkisten reinbekommen, was von außen die Silhouette gar nicht vermuten lässt. Also wir haben ein unheimlich sportliches Design, langgezogenes Fahrzeug und es würde wahrscheinlich keiner vermuten, den Sie fragen, ähm, passen da 24 Kisten rein würde sagen, nie im Leben. Und wir haben es eben live gezeigt und wenn Sie sich das Auto von außen anschauen, Sportlich elegant würde keiner für möglich halten. Es ist ja nun mal auch kein Transporter, sondern immer noch ein sehr sportliches Auto. Also war nur der dritte Platz ist jetzt erstmal so, aber es kommen noch viele weitere Contests und ich bin gespannt und auch sicher, dass wir den einen oder anderen für Audi entscheiden werden. Ja, nach der Challenge eben Innenraum war mir klar, dass ich auch die zweite Challenge gewinne. Ich bin aber tatsächlich auch begeistert von den zwei Kollegen, dass hier 24 Kisten in den e-tron reinpassen und ja der Touareg mit 27 Kisten nur knapp hinterm Kodiak verloren hat. Ja, aber das ist halt ein großes Vorteil von äh, ja, den Skodas. Äh, Platz im Innenraum, Platz im Kofferraum. Äh, super variabel, ja einfach äh, simply clever. Ein Fazit ist, für den nächsten Getränke-Einkauf bin ich gerüstet. Jeder kennt das. Samstags fährst du mal einkaufen, denkst du, holst mal schnell ein paar Getränke, hast ein paar Sachen im Auto und da ja, passt die Kiste nicht rein und du hast das noch, das noch, das noch. Ich hätte nie gedacht, dass hier so viele Kisten Wasser reinpassen. Nie im Leben. Und mit dem zweiten Platz, hier, sensationell, kann ich super leben. Hätten wir hier keine Luftfederung, und wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Freiraum im Kofferraum nach rechts und links, dann hätte ich sogar gewonnen.